dann gab es ja mal mit dem Goethe-Institut so Fahrten in andere Länder, oder wollen ja, glaube ich, auch Leute hergekommen sind. Wie hat das denn angefangen? Also das ist ja schon noch mal so was ganz anderes als so dieser Hackathon hier vor Ort. Ich habe mich äh, auch beworben und dann ist leider Corona passiert und es wurde abgesagt, sonst wäre ich nach Bangkok geflogen, was Geil. ich auch sehr schön hätte gefunden ähm, Einerseits natürlich, weil ich äh, auch gerne Bangkok sehen würde, ähm, aber auch, weil ich den Aspekt so spannend finde, so mit Leuten aus, ähm, aus anderen oh. Ländern irgendwie mich ähm, über Technik zu unterhalten und zu sehen, wie die das so sehen und was für eine Rolle das in deren Leben spielt und was für eine Rolle ähm, Politik auch in deren Leben spielt und wie de die denken, wie man das verknüpfen kann, weil wir in Deutschland haben ja hier wahrscheinlich schon so eine, so eine Sichtweise ähm, und ich hätte es einfach total spannend ähm, gefunden, das dann mal so vor Ort mitzuerleben. Also ich würde es dir wünschen, dass du, noch so, dass du äh, dazu noch kommst, ähm, weil das krass war in Südkorea. So... Ähm, ja ganz anderes Aufwachsen, ganz andere Einstellungen zur Politik, ganz andere Einstellungen zu Technologie, ganz andere Einstellungen zu Datenschutz und Privatsphäre, ähm, ganz anderer Platz für Kinder und Jugendliche, Schule hat einen ganz anderen Stellenwert. Genau und jedes Mal eben mit diesem festen Glauben daran, dass wir da natürlich irgendwie Punkte im Leben setzen, die, die, die verändern auch, die, die, die man so mitnimmt, ähm, die einem stärker global denken lässt und vernetzt denken lässt und so weiter, was, was glaube ich sehr zu unserem Thema gehört und passt so, deswegen war das von uns von Anfang an ein großes Anliegen, dass wir in die Kooperation investieren, dass wir die fortsetzen, dass wir möglichst vielen Jugendlichen die Möglichkeit geben und ich meine, muss man auch nicht verschweigen, natürlich ist es für uns selber auch total spannend gewesen, weil wir auch Einblicke bekommen haben, die wir so nicht bekommen hätten und es natürlich auch nochmal für unsere Mentoren ein, ein tolles Benefit waren und wir schon sehr hoffen, dass da einfach ein, nochmal ein Netzwerk, ein globales Netzwerk entsteht an Jugendlichen, äh, dass das weit über, über diese ein einzelnen Momente hinauszieht. Ähm, Joel, einer unserer Mentoren in der ersten Stunde, der einfach das so super ausgezückt hat, dass ja, ich glaube, er sagte, es ist sehr erhebend, äh, dass jetzt Hacker in der Kultur äh, Teil von von, von deutscher Kultur ist und, und damit über das Goethe-Institut transportiert wird. Und das hat, finde ich, ziemlich gut getroffen. Das war schon eine Form von Anerkennung. Also wir waren äh, genau da hauptsächlich im Sprachenbereich unterwegs, aber eben auch im engen Austausch mit dem Kulturbereich. das Hacken da plötzlich einen Stellenwert hat, den es bis dato so nicht hatte, auch in dieser äh, Kulturlogik so. Und das, das war irgendwie nochmal ein, ein starker Moment für uns alle, wo wir gemerkt haben, ja, Kass, also das ist irgendwie, das hätten wir nicht gedacht, als wir das gestartet haben, dass wir da irgendwann landen. So. Ja, und ich glaube, was ja besonders ja. bei solchen thematischen Austauschen, nenne ich es immer, so also der Vorteil ist, ich habe auch ein paar Austausche gemacht, ähm, aber also manchmal hatte ich so das Gefühl, so ich habe gar nichts, rum, weil ich mit denen reden konnte, weil unsere Lebensrealitäten so weit auseinander lagen. und ich glaube, dass das ähm, bei so einem thematischen Austausch ja total hilfreich ist, weil ähm, die Leute, die sich da anmelden, haben ja Interesse an Technik und ich glaube, dass das dann ähm, Total hilft, wenn man so weiß, wir haben alle schon mal so einen gemeinsamen Nenner und ähm, das ist, glaube ich, viel einfacher, auch irgendwie Freundschaften zu knüpfen und ähm, da dann so ähm, darauf aufzubauen. So.